Nicht Kokumin ist gesund, nicht Allicin ist gesund, nicht Capsaicin ist gesund, nicht pflanzliche Ernährung ist gesund, sondern immer das Stoffwechselprodukt, was individuell im menschlichen Körper metabolisiert wird, ist gesund. Wie zum Beispiel für Hunde ist Alkohol, Avocados oder Schokolade relativ giftig. Für uns nicht, beziehungsweise Alkohol schon auch, aber wir können es immerhin verstoffwechseln vollständig. Bei Pflanzen ist das metabolische Endprodukt Bicarbonate. Carbonate sind Protonakzeptoren. Sie entziehen der Lösung Protonen, welche die Lösung sauer machen und wirken deshalb basisch. Nicht das Lebensmittel selbst wirkt basisch, wobei es auch, aber das Wichtige ist eben das Stoffwechselendprodukt. Wenn wir uns die Metabolisierung von Kurkuma einmal betrachten in einer Studie, dann sieht das so aus. Also zunächst dachte man, dass es Schluss sei bei das ist aber nicht der Fall. In einer kostenpflichtigen Studie finden Wissenschaftler diesen Sachverhalt der Intermediate, das heißt sprich der Zwischenprodukte. Hm, naja, wie auch immer. Die Quintessenz ist aber auf jeden Fall jene, dass die Wissenschaftler sich einig sind, dass Kurkumin einige metabolische Schritte einfach übergeht, beziehungsweise nicht partizipiert an jenen, ja, das heißt nicht daran teilnimmt. Und damit ist auch die schlechte Bioverfügbarkeit erklärt. Piperin, ein Polyphenol, ja, aus dem Sekundärmetabolismus der Pflanze, das ist quasi aus dem schwarzen Pfeffer, ja, da hört man immer wieder in aller Munde, soll die Bioverfügbarkeit erhöhen. Jetzt frage ich mich, warum soll das so sein? Diese Pflanzen kommen doch nicht zusammen vor oder leben doch nicht in einer Symbiose oder sonst was. Also habe ich mir die Mühe gemacht, um einige kostenpflichtige Studien gekauft und dem Mythos einmal auf den Grund zu gehen. Also, in einer kostenpflichtigen Studie von 1997 untersuchte Guido Schober und sein Team Kokomin und dessen Bioverfügbarkeit bei Tieren und Menschen im Gegenwart von Piperin. Es wurden 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gegeben und dazu 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Piperin. Ja, entspricht 1% Piperin. Klar, 200 Milligramm wären 10%, 2000 wären 100%. Es wurden zwei Gruppen gemacht und hier sind die Ergebnisse. Man sieht hier zwischen 1 und 3 Stunden eine signifikante Erhöhung im Blutserum von Cucumin. Das war die Gruppe der Ratten. In einer zweiten Gruppe, wo es um Menschen geht sehen wir komplett andere Ergebnisse. Dazu lege ich einmal alle beiden Diagramme mal nebeneinander. Vielleicht fällt es ja auf. Also, was jetzt nicht direkt auffällt, aber was sehr, sehr signifikant ist, betrachten wir hier einmal den Zahlenstrang ja, und dessen Bioverfügbarkeit. Und zwar, da sieht man ganz, ganz große Unterschiede. Einmal blau markiert hier Serumkonzentration bei Menschen ohne Peperin bei ca. 0,02 0,01 vielleicht sogar, Mikrogramm, ja, das ist ein tausendstel Milligramm ja, pro Milliliter. Bei Ratten 100 mal höher bei 1 ja, ohne Peperin. Das kann mit Peperin auf naja, 0,2 angehoben werden, was immer noch achtmal weniger ist als bei Ratten ohne Peperin überhaupt. Das meine ich mit Verstoffwechselung verschiedener Organismen und äh, unser Körper blockt wohl einige metabolische Prozesse bei Ratten halt eben weniger. Also auf gut Deutsch, wenn du es ohne Piperin machst, ist es für die... In einer weiteren Studie passt das ungefähr genau, dass man sagt, es ist ca. 20 Mal so wirksam, bzw. So die Bioverfügbarkeit erhöht sich, ja, man sieht, wenn man davon ausgeht, 0,01, 0,02, ja. dann angehoben in der anderen Studie auf 0,2, da geht das ungefähr mit dieser Studie hier in Konform und deshalb ist der Mythos einfach mal abgehakt an dieser Stelle, würde ich sagen. Mythos Nummer zwei: Man benötigt Fette, um die Bioverfügbarkeit zu erhöhen. Man geht davon aus nur dass die Blut-Hirn-Schranke überwunden wird. Ja, das heißt, muss Kurkumin fettlöslich sein. Wenn man sich zum Beispiel die sedds methode ansieht, dann ist das nichts weiteres der Versuch, Kurkumin in einer Emulsion einzuschließen ja, und dessen mäßige Wasserlöslichkeit durch Fettemulgierende Eigenschaften zu negieren. Also sieht man natürlich auch hier, das Lipid habe ich einmal für euch markiert. Wenn man das jetzt in einer kostenpflichtigen Studie prüft, dann ja, dann, dann, dann, ne, sieht man, dass ein Wert von 2, ja, ohne das Fett sozusagen erreicht worden ist und später in der Emulsion von ca. 100. Und das ist, äh, würde ich sagen, doch dann schon 50 Mal mehr. Also, des Weiteren, wenn man es mit Lecithin behandelt, das ist ja, Bestandteile von Fettsäure sozusagen versetzt, wurde in einer kostenpflichtigen Studie festgestellt, ja, da habe ich hier den Namen einmal des Produkts einmal ausgeblendet, weil ich will keine Schleifwährung machen oder sonst was. Ähm, doch die Serumkonzentration wurde erheblich erhöht, ja, nachdem das Kurkumin sozusagen mit einem Fettanteil versehen worden ist. In einer weiteren Studie von 2014 wurde gezeigt, dass das CP, das ist das Kurkuminextrakt mit Öl, gegenüber dem Kurkuminextrakt CS ohne Öl, ja, erhebliche Bioverfügbarkeitsunterschiede aufwies. Genau genommen konnte eine 7,9-fach höhere Konzentration im Blut damit erreicht werden. Das Ganze ist hier nochmal aufgezeigt, ja, grün mit Öl und rot einmal ohne Öl. Mythos Nummer 3, durch Hitze nimmt man besser Kurkumin auf. An aller, allererster Stelle sollte man checken, ob die Hitze nicht das Kurkumin überhaupt zerstört. Es gibt tatsächlich Phänomene, wie zum Beispiel beim schwarzen Knoblauch, hier nochmal ein Video dazu von mir, wo ich gezeigt werde, dass bestimmte Verbindungen sozusagen sich, ja, zerstört werden durch die Hitze und dann durch Neuverknüpfung, durch Abkühlen dann so Substanzen entstehen, die sogar mehr Vorteile bringen für den Menschen als zuvor. Das ist aber sehr, sehr selten und schauen wir mal, wie das Ganze mal von Kuma auch sieht. Ähm, untersucht wurde dann 2004 in einer kostenpflichtigen Studie. Zunächst zeigte die Löslichkeit einen erheblichen Zuwachs, ja, hier schwarz. Das ist schon mal sehr, sehr vorteilhaft, wenn die Löslichkeit besser ist, wie schon oben beschrieben. Mit der Emulsion haben wir gerade schon erklärt in der zuvor Studie, deshalb so ist das Video aufgebaut, deshalb habe ich diese Studie zuerst ähm, präsentiert. Ähm, ist natürlich damit auch einhergehend eine bessere Bioverfügbarkeit, bessere Aufnahme im Blutserum. Ne? Kennen wir alles, haben wir alles gerade gesehen. So, das ist schon mal sehr, sehr schön. So, dann untersuchten sie Kokumin nach dem Erhitzen und davor in einer Absorptionsspektrum. Und man sieht hier, dass die erhitzte, so laut den Wissenschaftlern, ja, die erhitzte Version eine viel klarere Kurve des Kokumins ja, aufzeigt als die unerhitzte Version. Ja. Auch in einer anderen Studie wird gezeigt, dass das Kokumin bzw. die Bioaktivität des Kokumins nicht zerstört wird ähm, durch das Erhitzen. Wichtig ist zu wissen, dass sich Kurkumin im Wasser, bei einem neutralen pH-Wert, nach ca. 30 Minuten zu 90% zersetzt. Stabiler ist es im menschlichen Blut, daher schnell zu sich nehmen oder halt in Kapseln konsumieren. Ja? Als kleiner Tipp nochmal. Zum Beispiel Kapselmaschine oder sonst was. Alles das kann im Weg des Körpers passieren. Was aber beobachtet wurde, dass es sich im erhitzten Zustand zu 47% zersetzt hat, im Vergleich zu zu 67% zu unbehandelten Versionen. Das heißt zum Beispiel, bei Kartoffeln im Backofen entsteht Acrylamid. Kennen wir alle, jeder schon mal gehört, ja? Eine Stickstoffverbindung. Also wenn Stärke zu hoch erhitzt wird, das heißt beim Braten oder sonst was, oder in, in der, im Ofen, ja? Da Kurkumin relativ hitzebeständig ist, wie, man, wie wir gesehen haben, und durch Hitze nicht so schnell zerfällt bei neutralem pH-Wert, habe ich mich gefragt, wie es dann sein könnte, ähm, wenn das Acrylamid sozusagen unsere Zellen ja schädigt. Ne? Und wie könnte das Kurkumin uns dabei dann in dem Wille schützen? In einer kostenlosen Studie wurde genau dies untersucht. Und siehe da, bei erhöhter Acrylamidgabe sterben Zellen sogar ab. Ne? Das heißt wahrscheinlich durch DNA-Schäden natürlich. Ja? So viel zu Brat- oder Backkartoffeln. Ja? Aber Kurkuma konnte dies mildern. Wenn man dies jetzt noch mit etwas Kokosmus oder Kokosöl sozusagen versetzt äh, oder Macadamiaöl zum Beispiel, auch sehr, sehr gut geeignet. Öle sind immer, äh, Hitze. Öle sollte man nur verwenden, wenn die äh, einen sehr, sehr hohen gesättigten Fettsäureanteil haben. Und äh, das heißt, was auf gar keinen Fall geeignet ist, ist äh, Leinöl, äh, Olivenöl und diese alle Sachen, weil sie eben ganz viele Doppelbindungen aufweisen, die Omega-Fettsäuren das heißt, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und die Doppelbindungen neigen natürlich immer dazu, in die trans-Konfiguration bei Hitze zu gehen, weil es dann eben ja, thermodynamisch stabiler ist. Die beiden Wasserstoffatome sich eben aus dem Weg gehen, indem sie sich gegenüberstehen und äh, damit die Transfettsäuren dann nicht entstehen sollen. Deshalb, wie gesagt, Kokosöl ganz, ganz gut dabei. Dann noch ein bisschen Pfeffer dazu und dann kann dieses Anführungsstrichen eher ungesunde Rezept, ja, so erhitzte Stärke, sehr, sehr hoch erhitzte Stärke, sag ich mal, dann doch wieder viel, viel gesünder auf einmal für euch sein, beziehungsweise gar nicht mehr so schädlich sein, würde ich eher mal so formulieren. Mein Gott, schwieriges Wort formulieren. <lacht> naja gut, auf diesem Wege dann wieder Dankeschön fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr wieder was lernen könnt von mir. Und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben für meine Arbeit, die ich mir wieder gemacht habe. Und das Abonnieren nicht vergessen und dabei auf die Glocke drücken, ist super wichtig, damit ihr auch wirklich informiert, wenn, mal, wenn ein neues Video hochkommt. Ähm, das Teilen ist sehr, sehr wichtig für mich auf jeden Fall und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao!